Studieren die nur, um protestieren zu können? Ich berechne dir noch 5.000 Won. Normalerweise nimmst du nur 4.000, 3.000 Won hier. Hey, was für ein Idiot würde 100.000 für diese Strecke zahlen? Nice to meet you. Let's go, Guangzhou. Hm? Äh, hier, bitte, steigen Sie ein. Gibt es hier in der Nähe irgendwo eine Nebenstraße nach Guangzhou? Da drüben. Wo ist das genau? Da. Will der. Ist das eine Kamera? Na so. los! ich? So, äh, Englisch. Deswegen. Are you a reporter? Wir haben hier einen Reporter! Ist das alles, was wir für solche wichtigen Gäste haben? Das ist genau bei der Fernsehstation. Asienkorrespondent für Deutschlands öffentliches Fernsehen, Jürgen Hinzpeter. Wir werden ihn finden. Passen Sie auf! Das sind verdeckte Zivilsoldaten! Wir müssen hier weg! Die Truppen suchen doch nach einem Taxi aus Seoul! Ich habe einen Fahrgast zurückgelassen.